Hallo und Servus beim Vital-Tipp. auch in letzter Zeit, warum so viel Blütenstaub am ist? Also der Boden ist überall gelb und das ist jetzt schon ein paar Wochen. Und viele sagen, also so intensiv wie jetzt war es überhaupt noch nie. Heuer blüht der Wald. Und das ist alle vier, fünf Jahre, dass der Wald blüht. Und deswegen ist so brutal viel Blütenstaub, aber das regelt sich auch wieder für selber, weil dann regnet es halt wieder einmal ein paar Tage durch und nachher ist das wieder vorbei. Die Natur braucht es jetzt, freuen wir uns darüber. Alles was kommt, hat meine Oma immer gesagt, geht da wieder vorbei. In dem Sinn, mach's gut. Servus.